Und ich dachte immer viel trinken ist gesund, nee. ich muss sie ganz jeden Tag so Und stehen geblieben. Wir so. Ich finde dann irgendwie nicht gut, dass du dich ja abgespaltet hast von allen von einem von ehrlichen. Einem Befriedigungen, was auch immer. Ich versuchte tiefgründig zu klingen hat nicht so funktioniert. Ähm. Natürlich kommt wieder keiner daran, ne? Außer du wieder. Ich will aber nicht so viel Kills mit ihr abstauben, so. Oh Gott. wieder niemand hier ran warum kommt da niemand dran ist der mit der Einrang ne? ja. ich finde ich gut hat sie nicht so gut treffen kann hier so ein Brainstorming, ja. Nee. Ich glaube, ich muss dich mit sie erlegen. Falls ich das überhaupt hinkriege. Ah oh Gott. machen wir den hier ja irgendwie zu viele Kills hier mit klo ich will auch mit anderen leuten ja noch Boah. Ah, da muss ich mit beiden aber treffen jetzt hier ist klar wirklich mal ein bisschen näher weil du hast noch deinen stab aktiv ich besser sehen kann ah, fast bezweifle hat die dass die äh, beiden banditen da noch die ganze zeit am chillen sind Und einfach warten bis ich irgendwie alles vernichtet habe ne? Da kann ich auch schon mal hier hingehen. Ne? Dann packe ich, pack ich Alfred da unten hin. Hier rein. Okay, da sind noch einige fliegende Einheiten. Aber sind eigentlich die Bosse? Wir haben in Augen verloren. Ne? das video markieren nach einer mit Elfenwind. hier okay, sind noch eine menge gegner hm. ah. Heilen, weil das einzige den ein kann ja, gut, aber 18 dann sind wir sicher, kommen wir näher. Von was ich mal annehme, ist das Maximum-Level hier, ja? Level 20, ne? So. höher gelevelten charaktere immer ein Bisschen auf der dann verharren wir jetzt hier ein bisschen, nämlich an, ne? Ich kann auch hier hingehen, ne? kann ich das nicht anmachen Hier ist eine fackel <lacht> Weil ich nicht sehe oder was Sie nicht anmachen aus irgendeinem Grund. Ich nehme an, von oben kommt keiner mehr. Ich gehe mal da weg. Seite. Da sind sie alle. Sie wird ja locker Level 20 erreichen. Nur so nebenbei. Aber es war mir gefiel hat eigentlich, dass wir hier alle so schön verschanzt waren. Jetzt war jetzt zurückgehen. War relativ sicher, fand ich. als beim letzten haltstab an ich habe glaube ich nicht so viel geld um mir viele holen zu können also einige schwierigkeiten ja dann wir gehen echt ich ein wenn auswärts so weitergeht Dich. Mit der Stahlaxt. Ich mal nur Level 12, Mann. Na, ah, kann ich nicht. Äh, 17. Du machst. 26, du machst 19 nachsehen, der hat den sogar nicht kaputt. Sehr gut. Und dann bist du mal da in der Nähe direkt. Eigentlich nicht so sehr in der Nähe. Natürlich den Kill wegnimmst. Und dann chillen wir hier. schwer nicht aus okay. nicht schon 15 ich brauche andere mit höheren level ja ah, jetzt kommen sie natürlich ist klar ah. und ein schwertmeister Oh ja, sowas von klar, dass ich hier nicht Zeit habe irgendwie. Ich ziemlich sicher, da sind eine Menge üble Gegner oben. Wo oh, ja? Oder... Und meine Schützen. Äh. Außer Reichweite, cool. immer so kurz von level ab alle alle immer so kurz um level ab jetzt macht alle fertig leider wie soll ich jetzt mit schöner reingehen und die alle fertig machen also die ok das haben wir den hier dann du kann sogar du konter mit dem wurf bei Ah, daneben ja cool und oh, das mit Schwertkämpfer perfekt problem ist nee, wird schon gut gehen glaube ich diese worte sollte man nie sagen wir haben ein feiern im spiel ja, sollte schon gut gehen <lacht> wird langsam richtig stark, Also ich mache mal kurz meine beiden Lanzenkämpfer in jedes Nähe des Schwertkämpfers da platzieren. Sehr cool. Ich würde eigentlich mit Alfred gerne den Kill absagen, aber... Dann muss ich aber Schaden nehmen. Aber jetzt gehst du da rein. Na, was soll ich dann gegen die beiden Clowns machen? Schon relativ nah, ja. Ich mal Level abgegeben. So, die sind noch. Die sind hier, glaube ich, ne? Du hast auch so ein dickes... Ja, wir sollten alle nach oben hingehen, würde ich sagen. Warte mal, was? Okay. da es wieder auf sie los. Ich meine, du kannst auf sie losgehen, aber es wäre ganz schön wenig Schaden, den du reindrücken würdest. Ja, Abwehrhaltung Schriftrolle. Also mache ich jetzt den ja. Oh, da ist natürlich nur einer. Oh nein. Ah, <lacht> <lacht> <lacht> oh, deswegen hasse ich wo man nichts sieht stahl großartig macht sogar nur schaden das wagen ah, da sind die beiden genug Schaden gemacht. 18. Ja, ne? oh, ja. Also wahrscheinlich gleich ein proaktiv einsetzen. Also kurz vor Level up schon wieder. Warte, oh, fertig. Oh. Ich habe so Gefühl, ich werde nicht darum kommen, einige Zufallskämpfe zu machen auf der Weltkarte. Oh mein Gott, ja, sie hat endlich Figur plus 1 oh, Das heißt, sie wird jetzt nicht mehr runter untergedrückt von ihrem Bogen, von ihrem Eisenbogen. Oh Gott, es hat alle schrecklich platziert. Ne? So, ich muss hier runter weil ich weiß nicht ob da wieder neue gegner sind oder so Aber für den fall fälle hoch ein so, du machst hier natürlich völlig mit einschlag so, dürft es eigentlich niemand erledigen können Eisen klinger heißt wenn du ihn als erstes angreift dann greift er als erstes an ne ah, verdammt. Das hätte ich natürlich wieder in Reichweite Und hier hätte eigentlich mit ihr ja machen sollen was mache ich hier eigentlich 80 prozent daneben gehauen das gibt es ja wirklich hey. sehr schöne musik in diesem spiel So. Das eine fällt hoch anzumachen. Jetzt ja, soll's, ne? Ach, ich muss dich erledigen, ne? Na komm. Ich helfe. So. Ja okay. ah, oh gott. Kommst du auf einmal her, ey. Oh. Okay, auf. Ich wollte schon sagen. <lacht> <lacht> die einzigen, die neue am Leben sind. Wer ist da gerade reingelaufen? Ich habe da nicht gesehen. So. Okay, ich muss hier abzischen mit meinen Charakteren. ziemlich gut, wenn wir Sigurd jetzt hätten, ne? Können wir voll von dem wegrennen wie wächst kann es den Körper belasten gut zu wissen okay ja, das Kampflevel soll angeblich Level 14 sein ich glaube den kann jetzt das Wort ey. so wir gucken mal hier noch was hier noch alles ist ne Schaden, würde ich sagen. Na, ja, da habe ich so. Hm. Ich weiß ja nicht, was der nur alles rumkeucht, ne? Bei Dinger ja alle kaputt. Sind ihre stiefel am glänzen ganz gemerkt ja, du gehst mal weg alle die jetzt relativ wenig bewegung haben müssen jetzt hier weg so. ich weiß nicht ob mir jetzt der schaden wird oder nicht aber ich gehe einfach mal hier weg nein oh. aber es kaputt man ja so, die sind jetzt alle da ist das schon der Boss nee aber wir müssen jetzt noch ein bisschen wegrennen habe ich so Gefühl ja ich glaube sind die einzigen die noch übrig sind ne Einen Schritt zu weit entfernt. Warum habe ich sie in den Spiel hinbewegt? Okay, irgendjemanden fehlen ja noch OP. Der. Warte. Fram. Einfach so. Okay, einfach so. Erfahrungspunkte und Sicht. Es hat nicht so viel gebracht. Jetzt, was ich ja noch will, ist hier den den äh, Dings hier den äh, Magier zu erledigen, ne er noch ein Elfen bin, dass der hinterlässt, da will ich haben, weil er wird so platziert. Dass ich ja schon wieder nicht dahin kommen ne? rechtzeitig okay ich weiß nicht ob wir noch gegner sind irgendwo kaputt ja, komm her, du. natürlich machst du genau Sch einen mehr schaden als ich aushalten kann ich glaube da einfach nicht so ist hier nicht eine magier hier hin wer du Und das aber dem muss ich erledigen bevor ich die beiden Bosse erledige so. mein gott ey, dieser blöde aber dagegen kann man was machen jetzt sie dann in reichweite Okay, oh. warte, Gehen wir da mal hin, ne? Ich gehe einfach ja noch scouten, ne? Auf jeden Fall, dass hier irgendwo noch ist. Das Spiel hat irgendwie so gemein irgendwie hat von mir versteckt. Uh, nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Okay, ja. Maximum Resistenz, das Barbar haben können, ist anscheinend 15, weil das ist eine grüne Nummer. Das ist meistens maximierter Wert. So, warte mal, du kannst eigentlich niemanden angreifen, weil, weil jeder erst als erstes angreift ne? das heißt egal wie du jetzt angreifst die werden ich wenn ich erledigen weil du nur noch ps hast oder drei das heißt ja jetzt wenn du auf meine heiler jetzt losgehst, <lacht> immer nicht platt ja, viel glück Hallöchen, na? <lacht> yes. genauso habe ich mir halt gelacht So, ist echt niemand mehr übrig noch? Ich hole das sowieso wieder online nach. Wegen Gegenstände und so, ne? Na, ist er ja eigentlich egal. So, jetzt kommt ihr alle. So, wer ist denn hier gefährlicher? Du hast eine Krieger axt Das heißt, du kannst zweimal angreifen. Das gefällt mir nicht. Du hast ein Tomahawk. Ich würde mich lieber mit dem Ding messen. Das heißt, der Typ mit der Kriegeracht muss dran glauben. Nur wie mache ich das, ne? Hm. ne eben will ich ja, ne? Ich glaube, ich dachte mit der Kriegeracht hier... möchte ich, ich kann natürlich auch den ja machen ne? erst mal ich muss ja ein bisschen freestylen habe ich so gefühlt oh, ich sehe gerade die haben ja zwei lebensfalken <lacht> hey, ein moment wir soll ich denn das dann schaffen Ähm, entschuldige, wie Ich glaube nicht, dass das hier gut ausgehen wird. Ein Moment. Ich habe vergessen, die haben beide Ja, hab vergessen, die haben alle zwei Lebensbalken. Ein Moment, wie soll ich denn das jetzt da machen? einfach eine kriegerachse er bedeutet er kann zweimal angreifen wenn er einen angriff einleitet und also zwar bevor ich angreifen kann so läuft das normalerweise Null schaden hier was was habe ich eigentlich dieses wow auch hier für dich hier hochgefallert oh mein gott guck, ich meinen schaden an dem ich ja noch mache und der fegt uns natürlich mit einschlag mhm. alter Jetzt well, soll ich ja ganz ehrlich gegen einige Sachen machen. Also ich habe so Gefühl, er, warte mal, mal er so viel weniger aus. Einfach so. <lacht> hm. Ich kann einfach ja versuchen zu freestylen erstmal, das wüsste ich jetzt nicht ich stimme hier von den einen typen von da im ende zum break hospital jo adventure sehr hando. ich glaube nicht dass es nötig ist hier den jetzt zwei lebensbalken zu gehen jetzt mal ganz ehrlich weil das ist schon ein bisschen krass Yay. mehr magie Aufgabe ist es ja beide zu erledigen. Ne? Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich das Schaffe. Ja, cool. Hier ja, werden so oder so Leute sterben. Alter. <lacht> ja, ich muss den mit angreifen als erstes. Denn ich konnte ankamen. <lacht> Hat der da auch gebrochen? Ja, nee. ah! Hm. Ah, schon wieder ihr Erfahrungspunkt an jemand anderen. sterben war okay was kann er denn hier machen hier sind nur schwertkämpfer auf die er losgehen kann ich kann einen von denen hier abschirmen, aber bringt jetzt auch nicht so okay du willst 21 mal zwei machen Okay, sind nur Schwertkämpfer. Ich sag's nur, Waffendreik und so, ne? Wie so habe ich die Leute hier alle weg platziert Muss ja gucken, dass da irgendwie noch was ist, ne? Da. Oh, Schaden auch oh, cool was gerade mein Dings abgenommen. So, jetzt war ich irgendwann aus, irgendwer irgendwann ausweichen. Nur einmal, ja, naja, kann ich schon entschuldige Viermal <lacht> doppelt Alfred ist, ist klar. Was willst du ja machen? auch alle meine Charaktere hier. Ich verstehe ich versteh nicht, was ich hier machen soll. Das ist auch viel zu brutal, Mann. Hm. Ich habe auch keinen meiner Ritter hier. cool okay. er macht 44 Schaden kann ich eigentlich nur das hier machen ja und dann wart ich habe einfach nur mehr Leute hier nehme ich an Ich nehme mal, wenn ich hier meine entwickelten Einheit hier rein schicke dann wird das schon irgendwie klappen, ne? Zack, zack. Aber der war der gut. hier oben hin, nehme ich an ich habe noch eine andere Idee das funktioniert manchmal aber da schaffe ich nicht mehr mich schon zu weit entfernt Und zwar mit den fliegenden Einheit hier abzulenken die Leute hm. wo ist Citrin könnt ihn ja machen ist er schon mal aus dem weg Und dann können wir uns ja schön platzieren für die Und dann muss ich die trotzdem alle mit einschlag erlegen so, der typ mit dem Tomahawk den kann ich doch bestimmt irgendwie anlocken mit irgendjemanden damit ich schon mal so einen Schaden reinkriege. Ne? <lacht> Wenn er meine Charaktere nicht alle mit einem Schlag wegboosten würde. Ne? Ach, was mache ich eigentlich? Ich habe doch... Ich habe doch hier meine... meine Mönche, die alle den Schaden blocken können. So, Geschicklichkeit 13. Niemand hm, kann doppeln. Du kannst doppeln, aber du machst doch bestimmt keinen Schaden, ne? Äh. Aber so. hey cool <lacht> er ist in reichweite verdammt <lacht> oh, ein gott ey. mit dem bassen haben sie ein bisschen übertrieben in dem spiel habe ich so gefühl so geht hier hin ich platziere dich daneben damit du mehr schaden machst nur seit Protection ein. Protection, was auch immer. Und da müssen wir die einfach im nächsten Schlag, im nächsten Zug hier einfach wegpusten. Zusammen. Oh, konnte nicht mal erreichen. Ah. Oh. gibt hm. Das gibt's jetzt nicht, Mann. Soll ich denn das hier handhaben, Mann? Muss die irgendwie trennen, ja. Oh mein Gott. So, ich mache um Folgendes. Schade, machst du mir einen Langsperr. Sechs. 1 2 4 bewegung nur 1 2 3 4 Und wenn ich dich dahin beweg ich gebe dir feuer du bist nicht gedoppelt ne? Ne. So. so machen, Die billigste Art und Weise überhaupt, aber was soll machen, und so? Und so, wenn wir Glück haben, wenn die ein bisschen aufgetrennt hier, ja? So, oh, hi, was geht? Na! <lacht> so, ist dann nichts an was ich mache. Alter. Nee. Was mache ich hier? Ja. Äh. Uh. Ah, oh, der kontert ja. Ey, wie soll ich da machen also unmöglich und ihn erst eh mal erledigen sie macht deutlich schaden sehe ich gerade meine charaktere müssten sehr viel stärker sein zu diesem zeitpunkt so, ich will schauen willst du machen gegen sie neben als 25 sie ist tot Hey, Tatsache dass ich jetzt zwei Dinger hier abziehen muss von denen das ist echt nicht fair ich schaffe es nicht den einen Team so schnell wie möglich zu erledigen liebsten ihn ja schnell erledigen aber kriege ich nicht hin er ist viel gefährlich mit seiner Krieger kann alles doppeln also niemand wird hier überleben aussah okay eine sekunde ja, ich muss ich erledigen ganz wichtig so, hab ich habe jetzt so richtig gemacht ja Du bist sicher. Hm. Ah, 41 Prozent Chance, sie zu treffen. Muss den ja machen als erstes. Soll mal Lärm tröte, das von uns, ne? aber einmal um, bitte. Das ist so frustrierend nee, meine Charaktere werden nicht stärker auf diese Weise ist aber nicht Dings ja einsetzen ne ich Donnerschwert einsetze wirds auch nicht auch gebrochen? ja Okay, sehr viele chor -Aufschläge. Oh, der war gut. Der war sehr gut. Aber wird, glaube ich, nicht reichen. ist das wird? Das bringt alles nichts, weil der muss nur einmal angreifen können. Der muss am besten mal, ja, wenn er ihn angreift. Ne? Wir haben ja schon gesehen, er hält da nicht aus. Aber er hält das ja nicht aus. Das ist ein Problem. kann er ja alles angreifen er kann all die charaktere angreifen die sind alle tot die ersten angriffe aufgedacht und um zu verhindern chance in 80 prozent okay habe ich einfrieren ja nee. habe ich nicht schon vorher dran gedacht sei ja immer noch auf sie ne? geht ja immer noch auf sie los Eigentlich nur beten. Welche oh. Geschicklichkeit hast du? Cool. <lacht> So, sie überlebt hat ne nee, tut sie nicht warum hast du schon wieder den hammer ausgerüstet ich habe doch gerade gesagt oh. war eigentlich nur darauf hoffen dass sie ihren Angriff überlebt ne das einfach wir ja machen können gerade ich, meine, ich kann ihn einfach mal angreifen ne? so ich muss jetzt einmal ausweichen Okay, aus also irgendeinem Grund greift er lieber sie an. Ich nehme an, weil er sie brechen kann, ne? Okay, die KI ist Hat hilft natürlich auch. Cool. So jetzt natürlich auch, ne? Wenn die KI einfach nicht mitmacht. Ja gut. Dann haben wir ja eigentlich jetzt gewonnen, ne? Cool. Oh mein Gott, ey, die Gegner, die sind ein bisschen übertrieben. ich glaube, ist einmal, den ersten. schwaden mit den... Ja, ob sie mit jen ja trifft, ich glaube nicht. Das ist ein bisschen zu zuversichtlich. haben kommen die ganzen Korbschläge her. nachhaut dann eben okay, sie bekommt ein keller nach den anderen aber nicht hat sie ich glaube sie hat nur einmal irgendwie eine kleinen ausrutscher gehabt Also, eigentlich nur alle am leben ja, ne? Wenn man so oft resetet, muss man mal nachschauen 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3 genau so, da wird ja wohl nicht so schwierig sein jetzt hier noch die papier abzuziehen ja, oh mein gott was ich weiß nicht wo die ganzen Korbschläger von mehr kommen aber ich nehme es gerne ich glaube ich brauche nicht gerade uns lieber erfahrungspunkte für unsere heiler gegeben Genau immer daneben. So, oh, wow. Alter, äh, 93 ehrlich? Das, was wenn ich der meine eine rüberziehe ja. Ich mal mehr Schaden mit sting als mit Lala. sehr cool ja ich will meinen Hauptcharakter in wieder okay oh mein Gott so wenn die alle daneben hätten hätte ich übrigens den nicht erledigen können dann wäre mit einer P Gott die Bosse ne sind wir ein bisschen zu tough hier übertreiben, so hell in der Oase. Mein Gott, aber lang, aber wir haben es geschafft ohne Verluste, jeweils ohne verzeichnete Verluste. Von wieder mehr so ein Fehlerkampf. Ich will deinen Ring und dich. 龍 ジャリュー 新流 さらに時系団の結成を認め、見回り強化を Ich たわ。これは 私もさらに蒼炎の勇者の遺標を持ってほろって感じね。ソルムガーなるほど。 und trotzdem seid ihr bei uns. Königin Reiches getan. Ich weiß, ja haben hier eine Königin, aber. <lacht> <lacht> Ja, sehr und sei auch nicht so überrascht, ich habe sogar für jedes Königreich, hat einen zweiten Weltveränderin. Wo könnte das sein. Deswegen ist Ivy hier. Ich muss schon sagen warum steht sie da ja hat noch gar nichts gesagt. okay ich schon darauf gewartet bis Ivy irgendwie was sagt weil die hat irgendwie nichts gesagt die ganze Zeit okay cool da ist heute müssen wir im nächsten Kapitel wahrscheinlich fertig machen wahrscheinlich schließt sie sich uns dann an ey. so meine Charaktere sind alle so relativ 14 13 alfred nück immer noch auf level 13 rum so langsam müssen wir uns aber mal darauf konzentrieren einige charaktere ich meine sie ist schon relativ weit hoch gelevelt ne, sie kam auf level 18 ne? und habe aber trotzdem schon halbwegs erfahrungspunkte bekommen musste ja ich musste ja sie benutzen ne? sonst wären wir drauf gegangen da. Das ist ein einziges Problem gerade. Sind sie bereit für Super Duper? Ich weiß es nicht. Ist der echt? Ist sein Schwanz echt? Ich sagte haben Gott, ich vergöttere Dachen. Wäre dieser plastik nicht angegriffen worden, würde ich zu gerne mit euch plaudern. Ich meine, wir können immer noch plaudern, ne? Im Somniel. Der Dorf wurde angeboten, mir das ja schon von Lampen zu zeigen. Das scheint wie eine wenige Bestätigung, Betätigung. Ich dachte erst, die beiden werden verwandt, aber scheinen nur halt die gleiche Haarfarbe, halbwegs gleiche Haarfarbe zu haben, ne? Wir haben keine Zeit zu verlieren, Örtlicher, wir müssen schnell, wirklich diese die Eindringlinge unschädlich machen. ich groß, bringt ich den Wächtern bei. Cool. Den grauen Wächtern. Dunkle Brut besiegen müssen, Boah, ich habe, ich hätte echt gern Bock, irgendwie mal Dragon Age hier auf dem Kanal zu spielen. Das wird, das wird so ein langes Spiel, da ja, wird so viel Bock machen. Am bio spiel habe ich überhaupt schon bei spiel nee, ne Ich tue ja, alle privat für mich gerade spielen. Ich spiele gerade Knights of the Old Republic also den ersten teil ich habe vor wenn ich damit fertig bin im zweiten teil zu spielen danach habe ich mir geplant dragon age zu spielen origins den ersten teil Baldur's Gate habe ich mir auch geholt die waren alle im angebot die waren alle irgendwie soweit nicht unter zwei euro oder so waren die im angebot zu der zeit natürlich zugegriffen ich habe irgendwie vier Bioware-Spiele für unter 20 Euro ge gegönnt. Ich glaube, weil nicht, 16 und 17 Euro. In den Spielen kann man hunderte von Stunden reinballern. Von daher ist das eine gute Investition, finde ich. Da musste ich halt zuschnappen, halt, ne? Hm. Ist jetzt nicht so als fühle ich mich jetzt unter der Welt ne? aber die Kämpfe sind doch schon ein bisschen happig ich meine Kapitel davor da war noch relativ chillig ne ich schieße ich uns an Frauen und Klamm haben irgendwie gar keine daseinsberechtigung mehr ne so plotmäßig habe ich so das Gefühl Noase cool. Nach dem muss ich auch noch alles machen, ey. Wenn Ich habe fertig bin. Ja, wir brauchen oase in unserem Sommelier. Na, wir haben schon ein ne. So, irgendwie ist was. Wo ist das? Hallo, oh. Kartoffel in dem Krug drin versteckt. Hm. Äh, ja, ich glaube, du hast zu zwei, drei Level bekommen. Ne? Er war überhaupt mp habe ich gar nicht darauf geachtet. gerade. Ah, ich habe auch kein Geld oder so bekommen. Ne? Ich glaube, da bekommt man immer, wenn man irgendwie hat Königreich irgendwie befreit hat oder so. Ne? Da ist ganz schon wieder kein Kamel oder so aufnehmen. Ja, ich glaube, sie war MVP. Ne? Ich weiß nicht, mhm. sollte überhaupt bedeuten, ich weiß nicht, wie man das aufnimmt. Das ist ein Tier, einfach einstecken. Mein Gott. einfach random Sachen ich glaube ich bin stärker geworden findet ihr nicht auch so kann ich wieder ein Tier nicht aufnehmen aber was soll's ne Ich glaube, ich muss einige Waffen hier hochleveln, aber ich habe kein Geld. Das ist das Problem. Ich habe kein Geld, die irgendwie leveln um mir einfacher zu machen. So, wir haben alles. Ne? Erstmal zur Weltkarte, den Cutscenes und so. Ne? Und dann machen wir im somniel unsere Runden. Keine Cutscenes, alles klar. da schon wieder was Neues. last von sollen level 17 ja langsam wird es ein bisschen habe ich hier Was ist da erschienen Wort für Ike. festung der hoffnung erfahren level 3 für emblem Ike einer prüfung von dem wurm gott hm. ich weiß nicht zum Somniel. Vielleicht durch ja echt die DLC Chapters dann spielen. Wenn schon so heftig wird hier mit dem Level, ne? Vielleicht tue ich die doch irgendwie so nebenbei irgendwo reinpacken. Sonst komme ich irgendwie nicht mit dem mit dem Level. Man sieht schon, wie diese Trainingseinheit hat irgendwie hier so ausgleicht. Ne? Ich tue alle Charaktere. Der Flohmarkt hat nun geöffnet. Neue Karte, Laden, Flohmarkt, Laden, neue Klamotten. Was denn zum Beispiel? Heilung. Ich habe glaube ich, alle Meistersiegel irgendwann mal reingezogen. Ne? Die werden wir eventuell sowieso irgendwann alle brauchen. So, wo ist der Flohmarkt? der prüfung wollte ich auch mal abchecken, aber ich glaube ich bin da sogar mal einmal auf screen reingegangen und weiß nicht die gegner waren relativ stark irgendwie Ich habe so Gefühl. Ich hab irgendwie so mal geguckt, wie so ein level aussehen würde und weil nicht die gegner waren relativ stark vielleicht war aber beim nächsten mal die als ich weiß es nicht wenn er Wieder sich auf mein Level irgendwie so angleicht, wahrscheinlich. Ne? Und sonst wird das hier relativ schwierig mit dem Hochleveln. Oder ich muss einfach einige Charaktere halt schon mal in mein Team packen, die ich definitiv hier Klassen wechseln lassen werde. Wird schon mal hinter uns haben, dann war schon mal einige starke Charaktere. Haben wir ne? Charaktere, muss was Grünes zu sagen so hat es fantastisch aber ich mache mir sorgen um den platz von sollen wir sollten so schnell mit wir zurückgehen ja ist ja schon so gut wenn du ja deinen deinen ganzen laden hier flexen willst aber können wir bitte hier meine meine mutter retten die vielleicht hier gerade angegriffen wird Was ist das eine trainingsplatz Mal mit allen neuen leuten hier reden die irgendwie was grünes zu sagen haben Mal gucken, wie die aussehen Göttliche, das ist euer Zuhause Hause. da warte ich geduldig bis ihr euch für die schlacht gerüstet habt sie hat irgendwie so eine so eine goff ja, nicht goff aber irgendwie so eine, eine grusel kabinett -Klamotte. Ja muss es doch auch seltene viecher geben ich würde ja versuchen ich würde ja suchen, aber ich mache mir zu viel sorgen und im plast von soll müssen hm. der flohmarkt Flohmarkt. hier da ja? hast du einen flohmarkt geöffnet <lacht> hat sich tatsächlich sehr cool sie werden so schnell erwachsen der flohmarkt hat nun geöffnet wir haben neue wahl zu bekommen willst diese tollen sachen doch nicht verpassen wollen oder auch nicht ich dachte, Anna hat jetzt irgendwie was erreicht. <lacht> für den flora findest du eins, mit es in normalen Lien nicht zu kaufen gibt. Das Angebot ändert sich genauso erinnert äh, Ändert sich. Schau es also regelmäßig vorbei. Wann ändert es sich? Ach, Geschenke brauche ich nicht. Na gut, dann war es das. Ne? Wir gehen mal in die Arena. Ich muss mir, mehr... ich werde es sowieso vergessen. Ich hole mir mal ein paar Ringe hier. Und zwar von Radiant Dawn. Nee, Path of Radiance. Was eigentlich auch alles Charaktere sind, die ich kennen müsste. Weil... Alle Charaktere in feiern beim neuen kamen auch in feiern Emblem 10 vor. So, also müssen ja alles Charaktere kommen, die ich kenne. Gold. So, Shinon zum Beispiel. Scharfschütze. Keine Bewegung. Kein <lacht> Ne, was hat er noch mal gesagt? In der cutscene no hesitation. Just a flowing motion. Das war nicht richtig, aber egal. So, left. Erster gut. Was die was die bestien Leute in Path of Radiance und Radiant Dawn sind. Sorry, in der Strategie von grails Söldnern. Also Sollten Einheit Grail ist den sein Vater, deswegen Grail Ranulf. Ich habe der Kommandant von der Lagus Armee. So mia best Girl im zehnten Teil war sie schon Mitglied, aber ich glaube im neunten Teil hat sie sich erst den sollten angeschlossen. Titania, die äh, Co-Chefin von Welt Söldnern, noch mal Titania. So ein Platin, noch mal Titania. Nein, glaub, bis ich glaube, ich hier mal irgendwie Platin kriegt, Ne? So, Gatre, mitglied von Great Soldier. Hm. Tun wir Nummer drei. ja Hallo. Gatre. Da schon ein Neuen, Oder eine neue. Oh ja, hey, da ist der Charakter, den ich erwähnt habe im letzten bad Hier der Charakter der Mist hieß im in der englischen Version, aber umbenannt worden ist, damit sie in Deutsch nicht Mist heißt. Oh ja, und als kleine Schwester übrigens, ich habe das ist wichtiger. ne. Da so, unten brauche ich auch mal 15 auf ja, Cordelia, die Perfektionistin naue oh, die manaketin ich sag aber erst was mir bei den charakteren anfällt so hektar oh, gibt es glaube ich auch als sie hat sich gefreut nenian okay. ich glaube wir werden nicht darum warum kommen im nächsten kapitel ein dlc kapitel noch zu machen einfach nur weil ich training brauche meine Charaktere sind hoffnungslos unterlevelt Hm. Ist schwierig. Ne? Eigentlich war es nicht so schwierig, wenn ich so darüber nachdenke. Und die, die Bosse waren am Ende das heftigste Die Bosse waren definitiv das Schwierigste. Jetzt eigentlich ich hier aus. Oh Gott, ich habe gar nicht so viel Zeit, man Ich gar nicht so viel Zeit hier noch. Also als Chloe Fram haut rein. so lange hat hat gedauert anime spiele und essen was soll diese faszination Gibt zwei Mann, der die nächsten sofort schauen wir zwar im nächsten mal an weil ich will jetzt hier neu in die arena ganz schnell und dann reicht auf heute nur zwei weil nicht 1 25 1 25 minuten part 1 stunde 25 minuten und dann reicht das ja wohl ne so arena gute frage ein ne schicken in der arena mal Alfred. Alfred hat irgendwie Probleme, ja? Schicken mal ein rein. Stärke und Verteidigung, ja bitte. Zerstören. Warte mal, Waffen. Ja. Weiß doch nicht, ob die da reingenommen werden. Passt da irgendwie nie auf. er hat gar nicht ausgerüstet, sehe ich gerade, in der Arena. Macht Sinn, ne? So, John. Ran. Oh nein. Ne. Also bei 62% prozent ich ein paar Mal daneben hauen können Kollege. die gespräche hab ich habe das vergessen naja wenn ich gegen irgendjemand antreten bei denen da irgendwie weit nicht kam er bruder kriegt doch schmerz an die gefahr auf und dann noch mal gegen sie kämpfen und keine supportpunkte bekommt Hallöchen. ja manchmal können die auch gegen links antreten schon mal passiert ich merke gerade eifrig gegen Dimitri ehrlich das ist mir jetzt erst aufgefallen. Nein, du verstehst nicht. Ich bin du. Ich bin du, nur cooler. Gib mir nur fünf Jahre. Und der Augenklappe. So, den Rest mache ich dann. auf screen Angeln, Krafttraining, Stall. Ja, gut. Aber mein Gott, dieser Part ist schon lang genug. Irgendwann reicht es doch auch mal. Ne? Gut, dann würde ich sagen, es war's für diese Folge. Ich bedanke mich für jeden, der hier vorbeigeschaut hat. Und ich freue mich, wenn ihr einen Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Yeah.